Hast du schon mal Planks oder Unterarmstütze gemacht? Auf die Frage gibt es eigentlich nur drei Antworten. Antwort 1. Ja, aber ich hasse sie. Ich zeige dir heute, wie du sie vielleicht lieben wirst. Antwort Nummer 2 ist, ja, aber sie sind langweilig. Ich kann das locker eine Minute halten und ich spüre eigentlich kaum was im Bauch. Dann zeige ich dir, wie du sie richtig machen kannst, weil da gibt es große Defizite bei der Ausführung und dass sie auch wirklich effektiv sind. Oder Antwort Nummer 3. Nö, habe ich noch nie gemacht. Dann wird es auf jeden Fall Zeit, das werden wir nachholen. Wenn dein Physio oder dein Trainer dir sowieso gesagt hast, dass du deine Körpermitte ein bisschen stärken sollst, dann werde ich dir heute zeigen, wie du das richtig und effizient machen kannst und warum vielleicht langweilige, vermeintlich langweilige oder sogar statische Übungen deutlich besser für dich sind als Crunches. Das heißt, das Motto für dich ist Back to the Basics, statt irgendwelche fancy Übungen zu machen, so dass du eine really strong Basis bekommst. Okay, jetzt werden wir sehen, ob du die Folgen vorher bei den Videos aufgepasst hast. Was ist denn die wichtigste Funktion unseres Cores, also auch unseres Bauches? Die Stabilisation. Und wie trainieren wir die am besten? Am besten in Positionen, wo der Körper gefordert wird, dass er hier stabil bleiben muss, fest bleiben muss. Das heißt, du wirst von außen original nichts sehen, weil hier ist ja alles fest und stabil. Und daher sind Übungen wie zum Beispiel die Plank, also den, der Unterarmsturz, so sinnvoll und funktionell. Auf den ersten Blick ist es ja nicht spektakulär, aber es ist viel spektakulärer in der Wirkung. Und ich meine, klar, das ist nicht so... Sieht nicht so fancy aus wie irgendwelche Instagram-Videos, die spektakulär aussehen. Ich würde dir sogar raten, mach doch die Übung einfach mal oberkörperfrei, weil dann siehst du, was bei dir in deinem Körper abgeht. Deswegen mache ich es jetzt auch gleich mal vor. Dann siehst du, welche Muskeln besonders daran beteiligt sind und dann wird dir klar, oha, da passiert einiges. Also du hast gesehen bei der Übung, es sind viel mehr Muskeln dran beteiligt, als nur die Bauchmuskulatur. Das war ja fast schon ein Ganzkörpertraining in einer Übung gerade. Und genauso sollten wir den Core, also auch den Bauch trainieren, funktionell. Du siehst, wenn du die Übung machst, auch mit dem Reinziehen der Schulterblätter, ist es auch viel anstrengender, aber dann auch funktioneller, als irgendwie nur ein paar Crunches zu machen. Und das wäre mein Hinweis für dich, mach funktionelle Bauchübungen. Und als kleines Beispiel dafür wollte ich dir jetzt mal das Schulterdrücken zeigen, wo du ja eigentlich im Core nichts machen musst. Er muss ja nur stabil sein. Aber du wirst gleich sehen, was dabei abgeht. So, und als kleines Beispiel dafür, wie der Core unsere, unseren Rest stabilisieren kann und wie er auch uns stabilisieren muss bei anderen Übungen, während die Extremitäten bewegen, machen wir jetzt das Schulterdrücken. Eigentlich muss der Core eben nur fest sein. Aber da ist halt einiges zu tun. Und wenn er dich stützt und über eine gute Beckenstelle und eine gute Haltung dich unterstützt, dann kann dein Körper auch gut die Bewegung machen. Das sieht dann zum Beispiel hier so aus. Das ist jetzt eine Variante des Schulterdrückens. Du siehst keine Bewegung hier. Trotzdem anstrengend. <lacht> wenn ich da eben nicht gut stabilisieren kann, dann muss irgendein Muskel dabei kompensieren. Und dann führt es auf Dauer immer zu Verspannung, Problemen, vielleicht sogar auch Schmerzen. Ich dann, kann dann ein Lied von singen. Es geht also immer um Balance in deinem Körper, dass du die wieder schaffst oder sie beibehältst. Und wenn du es eben nicht schaffst, diese Balance zu schaffen, dann wirst du eben nie dein volles Potenzial ausschöpfen können. Und du weißt gar nicht, was du vielleicht drauf hast. Daher mein Fazit nochmal zusammengefasst, sorg für eine gute Haltung, für Balance in deinem Körper, eben auch durch funktionelle Bauchübungen, wo vor allem deine Stabilisation gefördert wird und nicht nur Crunches ist zum Beispiel. Und dann kannst du dein komplettes Potenzial auch wirklich nutzen. Wenn du wissen willst, wie diese funktionelle Bauchübungen überhaupt aussehen, was sind denn da für Übungen sinnvoll, dann abonniere den Kanal, falls du es nicht eh schon getan hast. Folg mir auch gerne bei Instagram, da schicke ich eigentlich ziemlich viel rein, da siehst du immer spontan ein paar Videos von mir. Und bis dahin, bleib sportlich, ich tue es auch, ciao.